Wellen, Strand und Windeln. Mutige Enthüllung am Meer. Für Claire und Simon geht es in den Urlaub ans Meer. Am Strand will ihr Freund sofort mit ihr schwimmen gehen, doch Claire traut sich partout nicht, die Jeans auszuziehen. Schließlich weiß Simon weder etwas von der Windel darunter noch von ihrer ungeliebten Inkontinenz, die sie bis jetzt geschickt vor ihm verborgen gehalten hatte. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du frei zum Lesen auf unserer Homepage edition-aurum.de